Hallo, ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Wir begrüßen euch. Es ist Zeit für zack, Kartoffel Schnack. Schön, dass ihr dabei seid. Heute mit einer neuen Folge von Psst, Lesung. Heute lese ich euch die Weihnachtsfalle vor. Und äh, das äh, Gedicht wurde von Eisenkessel geschrieben. Und zwar am 17.12.2022. Also, die Weihnachtsfalle. Liebe Freunde in der Runde, dieses ist in aller Munde. Denn habt ihr es noch nicht gerochen? Die Weihnachtszeit ist angebrochen. In den Öfen wird gebacken, damit wir fett zu Boden sacken. Die Falle hat gut funktioniert, der Weihnachtsmann den Sack verliert. Nun sind alle Kinder froh, Viele Geschenke haben sie, ho, ho, ho. Da er nun im Schornstein steckt, ein Kind an einem Zucker leckt. Der arme Mann im Schornstein bleibt, bis er nicht mehr ist, bleibt. Dann rutscht er runter in das Feuer, das ist uns allen nicht geheuer. So machen wir es lieber aus und ziehen ihn aus dem Schornstein raus. Zusammen essen wir nun Kekse, trinken, auf dass wir satt ins Bettchen sinken. Ja, das war ein schönes Fest. Und morgen essen wir den Rest. In diesem Sinne wünschen wir euch frohe Weihnachten. Lasst es euch schmecken. Passt auf euch auf. Und ja, bis bald. Das war's von uns. Tschüss.